Hallo, ich bin Louise von Climate Bonds. Wir haben gerade eben unsere jährliche Hauptpublikation genau gegeben Bonds and Climate Change – The State of the Market in 2017. Laden Sie sich der Berichte von unserer Website hier unten. Danke.